Herzlichen Glückwunsch, Maya. Sie sind schwanger. Oh wow, das ist toll. Ich freue mich. Passen Sie gut auf sich und das Baby auf. Bis bald. Ich muss gleich Sami anrufen. Hallo, Sami? Ich komme gerade vom Arzt. Gute Neuigkeiten. Ich bin schwanger. Wow, das ist toll. Bist du schon auf dem Weg nach Hause? Nein, ich treffe kurz meine Freundin Bella. Ich muss ihr unbedingt davon erzählen. Okay, und ich werde gleich mit meiner Chefin über meine Arbeitssituation reden. Ich freue mich so. Ich werde Papa. Ich habe so viele Fragen. Bella kann mir bestimmt helfen. Immerhin ist sie schon Mutter. Hi Bella. Hallo Baby. Wie geht es euch? Hallo Maya. Uns geht es gut. Und wie geht es dir? Sehr gut. Ich komme gerade vom Arzt. Ich bin schwanger. Wow, das ist toll! Ich freue mich für dich! Ich freue mich auch. Aber ich habe auch Angst, meine Arbeit zu verlieren. Mein Job macht mir so viel Spaß. Keine Angst. In Deutschland darf deine Firma dich nicht kündigen, wenn du schwanger bist. Und sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen danach darfst du nicht arbeiten gehen. In dieser Zeit bist du in Mutterschutz. Dein Gehalt bekommst du aber trotzdem. Wirklich? Dann bin ich beruhigt. Ab wann kann ich denn wieder arbeiten? Das entscheidest du. Dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin muss deine Stelle bis zu drei Jahre für dich freihalten. Wenn du willst, kannst du acht Wochen nach der Geburt wieder arbeiten und dein Mann bleibt mit dem Baby zu Hause. Oder ihr teilt euch die Arbeitszeit und die Elternzeit. Hallo Chefin, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Kein Problem. Worum geht es? Ich werde Papa und ich wollte fragen, ob es möglich ist, dass ich nach der Geburt in Elternzeit gehe. Herzlichen Glückwunsch! Natürlich können Sie in Elternzeit gehen. Sie müssen nur früh genug anmelden, ab wann und wie lange Sie in Elternzeit gehen möchten. Das muss schriftlich erfolgen. Das sind gute Neuigkeiten. Das muss ich sofort Maya erzählen. Hallo Liebling, was machst du? Hallo, ich recherchiere. Hast du gewusst, dass wir nach der Geburt Elterngeld und Kindergeld bekommen? Davon habe ich gehört. Ungefähr 200 Euro Kindergeld bekommen wir jeden Monat für unser Kind, damit wir genug Geld haben, um es zu versorgen. Genau. Dafür füllen wir einfach einen Antrag beim Arbeitsamt aus. Und Elterngeld beantragen wir in Berlin beim Jugendamt. Das müssen wir früh machen. Es dauert eine Weile. Siehst du? Diese Dokumente brauchen wir dafür. Wir brauchen eine Geburtsbescheinigung für unser Kind. Bekommen wir die im Krankenhaus? Nein, das Krankenhaus informiert das Standesamt über die Geburt. Hier können wir dann die Geburtsurkunde abholen. Wir müssen dafür unseren Personalausweis mitnehmen. Unsere Geburtsurkunde und Ehebescheinigung brauchen wir auch. Wir können erst Elterngeld beantragen, wenn unser Kind da ist? Genau. Es kann sein, dass unser Kind schon drei Monate auf der Welt ist, bis wir Geld bekommen. Dann zahlen sie uns aber das Kindergeld dieser drei Monate nachträglich aus. Ich habe auch noch eine Idee. Wir müssen nicht alle Sachen für das Baby neu kaufen. So sparen wir auch Geld. Stimmt. In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, wo wir Möbel und Kleidung von anderen Eltern kaufen können. Die Sachen passen den Babys nicht mehr, aber sie sind noch gut und funktionieren. Deshalb wollen die Eltern sie nicht wegschmeißen und verkaufen sie lieber günstig weiter. Schau mal hier, diese Sachen kosten nicht viel Geld, aber sie sehen noch aus wie neu. Die Leute brauchen die Sachen wohl nicht mehr. Zum Glück wird es nicht weggeworfen, so haben alle etwas davon. Ich freue mich riesig auf unser Kind. Ich freue mich auch und ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr.